Wer kennt Sie am besten? Keiner weiß besser als Sie, was Sie fühlen. Keiner weiß besser als Ihr Partner, wie Sie auf ihn von außen wirken. Legen Sie das gegenseitige Wissen zusammen und Sie werden gemeinsam mit Ihrem Partner ein besseres Wissen über Sie beide haben, als Sie je alleine haben könnten.